Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 20 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Prüfung. Das ist schon wieder eine Podcast Premiere und ähm, das Gedicht wird in der Kategorie Philosophisches erscheinen. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und äh, ich denke, wir fangen jetzt auch mal direkt an.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 heutige Gedicht stellt ein Gedankenspiel meinerseits dar. Prüfung Jeden Morgen in Ungewissheit erwachen Angst haben vor alltäglichen Sachen, Herausforderungen, die das Leben würzen und einen in Ausweglosigkeit stürzen. Ackern, um nicht aufgeben zu müssen, immer wieder die Feinde küssen, krampfhaft um die Leichtigkeit kämpfen, freundlich, doch immer in Angst vor Menschen. Immer alle Probleme weglächeln, dem eigenen Leben hinterherhächeln. Immer in Erwartung des Ungewissen möchte ich diese Prüfung doch nicht missen. Prüfung entstand aus einer Laune heraus. Ich hatte Lust, etwas zu schreiben, wusste am Beginn aber noch nicht, wohin mich die Reise führen würde. Erst während des Schreibens entwickelte sich das Gedicht und sein Thema. Das Leben hält für jeden von uns immer wieder neue Herausforderungen bereit. Jeder Mensch ist da verschieden, aber einfach ist das Leben nur selten. Prüfung sagt aus, dass mein Leben ein steter Kampf mit dem Alltag ist den ich aber eigentlich auch nicht missen möchte. Das Leben ist zu kurz für Monotonie und Langeweile. Wie ist das bei euch denn so? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das war es für heute. Ich hoffe, dass euch dieses, wenn auch recht kurze Gedicht, gefallen hat. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop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 All uh -huh.